Und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zu einem neuen Format, und zwar zu den Scrap-Challenges. Hier unten seht ihr schon Nico und Leon stehen. Äh, die werden sich hier gleich in dieser Arena betteln. Und äh, ja, sie haben, wie gesagt, gleich 40 Minuten Bauzeit, ein Fahrzeug zu bauen. Und zwar mit folgenden Vorgaben. Kommt mal hier einmal mit, bitte. Wohin denn da? Oh, das schief, In gell? den Busch rein. So, ich habe hier nämlich eine schöne Plattform vorbereitet. Ach du heiliger Bimbam So, die erste Challenge wird sein, euer Fahrzeug darf maximal so groß sein wie diese Platte. Das heißt, keine Räder, kein, gar nichts darf da drüber ragen. Das Ach. ist einfach eine Form von 16x16, das heißt einmal die maximale Größe. Ich sehe es, ja. Äh, das heißt, ich habe hier bloß mal als Beispiel, kann ich das euch ja mal kurz zeigen. Das guckt aber drüber. Das Kugel Ja, lieber schlecht, raus, gespawnt. schlecht ja. gespawnt. Ja, das ist schlecht gespawnt. Ja, genau. okay. Aber das, das werde... Genau. Wie ihr jetzt schon mhm. seht, hier die Reifen stehen schon krumm. Es geht um den gespawnten Zustand. Das heißt, wenn... Heia. Ihr irgendwie lenkt und... Ähm, die ragen dann darüber raus, ist es egal. Wenn ihr irgendwelche ausfahrbaren Sachen habt, ist es egal. Es muss in dem gespawnten Zustand... Muss es auf diese Platte hier passen. Das ist heißt okay. Okay. okay. So, also das heißt... Es sind erlaubt vier Reifen, vier Schubdüsen und eigentlich so viele Steuernheiten wie ihr möchtet. Keine, ähm, keine Stoßdämpfer, weil das fügt, äh, führt zu Lecks. Ähm, mhm. Genau. Alles Weitere erkläre ich dann auch euch nachher, wenn wir, wenn ich die zwei hier in die Bauphase schicke. Wie gesagt, die haben gleich 40 Minuten Zeit. Das ist jetzt, da es die erste Folge ist, gebe ich den beiden jetzt mal 40 Minuten. Und da die ja dann auch immer erfahrener werden, werden wir die Zeit dann auch irgendwann mal runtersetzen oder ein bisschen individueller machen. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, Nico geht mal irgendwie in die Richtung hinter den Hügel oder so. Und Leon ich geht schon. Äh, Keine Ahnung, in die, Ahnung, Richtung in die den andere Hügel. Richtung. Also, wir haben hier eine Arena. Die habe ich aufgestellt, die müsste etwa quadratisch sein. Ich habe mir hier so einen kleinen Laufsteg hier oben drüber gemacht, dass ich hier ähm, alles von oben beobachten kann. Und wie gesagt, die Vorgabe ist ja, in dem gespawnten Zustand darf das Fahrzeug nicht größer sein wie diese 16x16 Fläche. Ähm, ja, wir haben... Ich dachte einfach mal, es ist lustig, vor allem, weil ich den Baum auch hier nicht rauskriege aus der Arena. Vielleicht werden wir die Arena dann auch irgendwann mal noch umziehen. Es ist halt ein bisschen... Ja, ein bisschen eine Challenge hier wegen dem Baum, weil kann man ja teilweise ja auch nicht sehen. Ähm, wir haben auch hier die Markierung, das heißt, wenn man sich irgendwie aufpucken kann, ähm, dann kann man natürlich, äh, ja, kann man natürlich äh, die Chance verringern, dass man irgendwie rausgeschoben wird. Und man hat sozusagen ähm, die Arena verlassen, Wann, wenn das komplette Fahrzeug... also wirklich komplett alles, auch wenn es nur der letzte Block ist, wenn der über der Umrandung ähm, hinaus ist und gleichzeitig auch das Fahrzeug den Boden berührt. Das heißt, wenn die jetzt irgendwie fliegen können, sage ich jetzt mal, und die irgendwo dort hinten im Himmel sind und den Boden halt noch nicht berühren, ja okay, dann ist es eigentlich klar. Aber prinzipiell ähm, könnte man sozusagen über das ausfliegen. Und dann irgendwie Glück haben und über die Schubdüsen wieder reinkommen. Das ist natürlich erlaubt. So. Hi, Servus. Ja, Hallöchen. Grüß dich. Oi, Hallo. Ja, ja, ja, ja, ja, Was hast denn du da geplant? <lacht> Aha. Ähm, Ich habe mir gedacht, so eine Begrenzung, 16x16, breite Länge, so, hm, ja. Äh, schon ein bisschen eng umzubauen und dann ist mir einfach eingefallen, ich... Bau vertikal. Mein Fahrzeug wird <lacht> einfach aufrecht stehen <trainen. lacht> und dann gucke ich mal weiter. Okay. So nach oben, nach oben es keine Begrenzung. Nö, nach oben gibt's. habe ja nichts gut. davon gehört. Ja gut, ähm, die Begrenzung ist, wenn du aufgepasst, hast, ist natürlich der Übergang. der ja, solltest ja. du schon unten durchpassen, sage ähm, ich jetzt mal. Ja gut, meinst das, das Ding da hinten, die Brücke? Genau, genau. Ja gut. Ja, das, das, das ich, ist kann dir, so. ich kann dir tatsächlich gar nicht mal sagen, ähm, wie hoch die tatsächlich ist, weil ich habe die einfach mal so gebaut. <lacht> also Boah, das ist äh, wird natürlich äh, schon, das die wird schon Aber das, das ist natürlich schon eine sehr interessante Methode, weil man könnte schon einiges ich äh, soll ich mal, ich auf die Fläche bringen, deshalb habe ich sie ja extra so groß gelassen. Aber wenn ich. Sag ja, ich sag ja nicht, dass mein Fahrzeug im normalen Zustand, sag ich mal, hochgeklappt ist. Es, ist, es soll ja beim Spawnen im Aha. Bereich passen. Aha. Und mir fällt gerade auf, ich welcher oben und unten verdreht. <lacht> <lacht> oh Mann ey. Ja gut, es fängt ja schon mal gut an, ja. Aber man, so könnte man natürlich auch fahren. Pff, wenn du das hier als oben nimmst und so. Also das hier unten wäre jetzt quasi hinten gewesen, wo ich jetzt keine Lenkung drauf habe. <lacht> ja. Und aktuell hat's ne, aktuell ist es 14 breit mit den Reifen, also passt es auch. Habe ich nachgemessen? Breit? Genau. Es hat auf jeder Seite einen Block quasi noch Luft. Oh ja, ja, ich sehe es die ich äh, oben, fällt mir gerade auf, äh, brauche, aber das ist genau 16. Okay, na gut, dann bin ich ja, ja mal gespannt. Ich auch, ich habe nämlich absolut keinen Plan, wie das wird. Ja gut, das Ding ist halt auch... Hm. Ja okay, habe ich mich vielleicht... Okay, okay das nützt du jetzt natürlich aus, weil das habe ich jetzt natürlich nicht, <lacht> nicht richtig gesagt, weil ich dachte mhm. beim Sp ja gut, ja gut, das ist jetzt halt mein Fehler, weil ich dachte halt Spawnen heißt halt hier draufsetzen und dann das wegmachen. Wenn dein Fahrzeug dann so steht, dann okay. Wie du wegmachen? Ach so, dass man genau, wenn ich jetzt das wenn du jetzt die Hebebühne wegmachst, ja die, die Hebebühne wegmachst, so. dann soll stehen bleiben. <lacht> also wenn du da, wenn du dir da irgendeine Vorrichtung bauen kannst, dass das Ding wirklich steht, dann okay. Okay, ja. Ich lass mir was einfallen. Ja. Dann gucke ich mal schnell zu Leon rüber. Nicht, dass er sowas ähnliches geplant hat. <lacht> ja. Ach was. Gut, also bis später. Ja, bis später. Also wir lustig werden, habe ich jetzt schon einen Eindruck. Da sind wir beim Leon. Du hast so. nicht ein Radio dran gebaut, oder? Was habe ich? Du hast nicht alles ein Radio in deinem Vehikel drin, oder? Ja, na logisch. Gott. So. Gut, okay. Das ist hier deine Grundkonstruktion, oder wie? Machst ja, ich, prinzipiell bin ich fertig. Ich brauche jetzt gerade nur noch wirklich Deko, weil ich nicht weiß, dass ich den anderen 30 Minuten lang anfangen soll. Ich überlege mir schon, ein Haus hier hinzustellen. Ja, gut. sind doch gut Zeit. Na gut, du kannst ja auch Schubdüsen und so weiter einbauen, weil wie gesagt... Ähm Schön geübt. Du musst ich hab, ihn, du ich musst ihn ich Motoren raus. Äh, Motoren gibt es aktuell keine Grenze. Es gab nur die Grenze, vier Räder, vier Schubdüsen und halt die Größe. Und keine, okay. ähm, hier keine Stoßdämpfer. Das ist das problem Problem. So. Ich schmeiß gleich das radio in die Ohren, ey. Ich <lacht> ich hör, das, ist bei, das ist bei mir so leise. Ja, ich höre leider klar und deutlich, ey. So, ich hab's weggemacht. Dankeschön. Aber ich, ähm, ich sag jetzt nur mal so: vielleicht auch ein paar, an ein paar Einrichtungen denken, äh, falls du auf dem Kopf liegst oder so, weil. Ähm, Haben wir auch ein Limit in die Höhe? Tatsächlich nicht, nein. Okay, easy. Ja, gut, ähm, das habe ich Nico auch schon gesagt: es gibt ein Höhenlimit, ja, und zwar das ist die Brücke. Okay, wo ja, ich gut. Solange du drauf stehst, ja. Genau. Aber wie gesagt, ich würde vielleicht noch an ein paar Einrichtungen denken. Just in case, ich weiß nicht, genau. Auch. Oder du kannst ja auch einfach Reifen oben auf dem Dach noch mal machen. Ja, auch jo, machen. Gut, was ich hoffe, was ich, was ich machen werde. Ähm, das ist das auf jeden Fall oder? eine sehr solide Holzkonstruktion. Ja, aber Holz wiegt nicht viel. Ja, das ist richtig. Dann braucht man nicht so viel Energie. Mal gucken, wie, ich, wie das Ding fährt. Ja, natürlich. Probefahrt. Kannst... Ich könnte direkt einen Driftcard bauen können, eher. So <lacht> das fährt. Oh Gott, oh Gott. <lacht> <lacht> <lacht> ja gut, guck, jetzt liegst du auf dem Kopf, jetzt hast du schon verschissen. Rein hypothetisch, ja. Genau. Also auch nochmal für euch, ähm... Man ist sozusagen aus der Arena geschoben, wenn man. Geschoben? Geschoben, wenn jegliches Bauteil über dieser Holzumrandung äh, drüber ist. Guck mal, also, ich, hab's, ich hab's mir ganz ja. schlau gemacht. Ich hab mir nämlich extra hier drin extra Steinkonstruktion gemacht von der Größe her. Wo ich sehe, hier drin dieser Steinkasten ist 16x16. Alter, what the fuck? Nico hat einfach nur diese 16x16 Platte auf dem Boden platziert. Ja, ich hab mal gesagt, ich baue mir nur fast so ein Haus, weil ich mich lange genug Zeit dafür habe. Ja, gut, du wirst ja bestimmt hier öfters an diesem Bauplatz sein, also kannst ja auch ruhig schnuckelig hier einrichten. Ja, ne? Kann mir keiner verbieten, ne Aber wie gesagt, dein Fahrzeug ist, äh, glaube ich, noch etwas... Ja, es ist noch etwas tüftelwürdig. Genau. Rom wird auch nicht in einem Tag gebaut. Das ist natürlich richtig, klar. Achso, jetzt baust du das wieder alles ab, weil jetzt verhasst du ja deine Größe. na ich will jetzt eigentlich nur zeigen, dass ich hier, drun hier drunter mir ex tatsächlich... Augenblick... Eine Platte einfach gebaut habe, aus Stein. Ah, mit 16 oder 16 Genau. Ah. Und in der Mitte habe ich da auch in der Mitte gesetzt und extra Holz gesetzt. Das so habe ich wirklich dieses exakten Maße. Das äh, ist, mega schlau. sieht <lacht> so auch, dass ich wirklich immer in der Mitte spawne. Ja, ich klar, baue. weil sonst denkst du irgendwann, na, äh, scheiße, wo sind sonst da die Mitte? Das habe da auch in einer Ecke stehen, ja. so ungefähr, so. Hey, na. So, jetzt Gut, jetzt na drauf. dann viel Spaß noch beim Optimieren. Habe ich ja, wie du siehst. So. Ja, also ich muss sagen, dass Leon jetzt schon fertig ist, äh, schockiert mich ein wenig. Ähm, ja, das ist halt ein eine Grundkonstruktion, äh, wo man aber wahrscheinlich auch recht schnell gegen Nico äh, verlieren wird, denke ich, weil er wird auch so Sachen einbauen mit äh, pff, ja, entweder zum Umkippen oder ähm, vielleicht auch zum Greifen. Ich habe keine Ahnung, wir lassen uns mal überraschen. 26 Minuten haben sie auf jeden Fall noch. Also wir haben schon 15 Minuten Bauzeit vorbei. Ich spickel jetzt einfach mal schnell, ohne in den Channel zu gehen. Ah, okay, er hat es jetzt einfach nur da stehen. Aha, okay. Und baut jetzt sozusagen waagerecht weiter. Na, ich glaube, ich sehe schon, er hat zwei äh, Stützen gebaut. Ähm, damit das Ding auch wirklich beim Spawnen dann steht. Aber ich bin sehr gespannt, was das wird. Ich bin sehr gespannt. So, 25 Minuten. Ja, gut. Aber wir sehen auch, also wenn ich es richtig gesehen habe, haben beide auch nur eine Vorderradlenkung. Servus. Ja? Ich soll nicht alle zwei, ein, zwei Minuten schreiben. Habe ich halt jede halbe Minute geschrieben. <lacht> wow. So. Also ich weiß nicht, was ich mir ja bestimmt schon gesehen da oben. Ich habe dir, oh, oh. hab dir ein bisschen zugeschaut, als du gerade hier die fast gemacht hast. Uh, er hat nichts gesehen. Ne? Oh, okay. Ja, Leon war erstmal richtig cool. Ich komme an und sagt ja, ich bin fertig. <lacht> hat da was gespawnt oder wie? Nee, nee. Also es ist doch wirklich... Nee, Das ist gebaut, aber ähm, ja. Ich sag mal so. Er hat dann eine Probefahrt gemacht und nach zwei Sekunden lag er auf dem Kopf. <lacht> also... Also ich, ich... finde... Dafür, dass mein Ding so hoch ist, bleibt es echt gut auf dem Boden. Ich hätte gedacht, das wird, das wird er umschmeißen. Ja. Aber es fährt sich ganz okay. Jetzt noch ein paar ein paar Extras dazu machen. Ich habt ja mhm. auch, also wenn ich wenn ich das neu sporne... Mhm. dann okay, jetzt hier, hier ist natürlich der Boden krumm, hier jetzt vielleicht ne. Doch, guck! Es bleibt stehen. Und wenn ich einsteig, es auch noch. Mhm. Und dann, wenn es losgeht, <lacht> öpp, wird ausgeklappt. Ja okay. Um, Und gut ist. Genau. Aber <lacht> das Ding ist ja, du musst, du musst dann sozusagen nachher beim Battle, wenn es auch losgeht, musst du so ähm, hoch kann senkrecht so, so hoch kannst stehen, genau, bis halt die Tröde kommt. ja. Ja. <lacht> ja, ja. Das aber so, das interessant, interessant auf jeden Fall. <lacht> Ja. Gut, aber, es hat mir zwar jetzt wahrscheinlich platztechnisch gar nichts gemacht, weil ich bis jetzt noch nichts auf meinem Fahrzeug <lacht> habe, aber ich wollte die Funktionalität haben, dass ich es umschmeißen und dann gucke. Natürlich, wieso auch nicht? Ja? Wenn man es haben möchte, dann möchte man es haben. Das, das, das, das <lacht> brauchst du mir nicht sagen, ich, ich, ich kenne das. <lacht> so, jetzt noch schaltbar, weil ich finde, das sieht, das sieht sogar recht geil aus. Wenn man das quasi so als ausgeklapptes ist. sieht irgendwie <lacht> könnt fast, könnt fast wie, wie so von so einem Sportswagen sein oder so. <lacht> Sportswagen. Ja. Mhm. Wie, wie war das? Vier Reifen, vier Dü Schubdrüsen. Schub mm, genau. Schub ja. <lacht> Schubdüsen. Schubdüsen. <lacht> Schubdüsen, ohne Drüsen. <lacht> Schubdrüsen. <lacht> Nein, Schubdüsen, ja. Und kalt, Drüsen. keine, keine Federung. Das passt. Aber, äh, gut, ja, ja, genau. Aber in, interessant, ja. eigentlich fast schon zwei komplett verschiedene Herangehensweisen. Ja, ansonsten ich erklär ich es jetzt nochmal. Euiuiuiui. Uh. Ja gut, ich bin mal wieder weg. Ei. Hey. Auf jeden Fall sehr interessant, was der Nico da bastelt. Auch seine Konstruktion, dass er sich dann... Also, dass er ja erstmal senkrecht steht und sich dann erstmal umschmeißen muss. Aber wie er selber sagt, er hat es jetzt halt gemacht, da damit es halt hat <lacht> ja äh, was ich vielleicht vergessen habe jeder hat nachher drei Leben und äh, wenn natürlich auf null runter ist, es raus ist natürlich klar äh, im besten Fall sehen wir also fünf Matches heute noch das wäre natürlich top, aber vielleicht sehen wir auch hier ja nur drei weil ein Fahrzeug dominiert wir werden es sehen aha, gerade eben habe ich den Zuschauern erzählt, ob du noch den so einen Überrollkäfig machen willst, Aber, wenn du? übrigens, du hast übrigens Mods installiert, das ist ja ein super schwerer Block. Der hat, der wird mir ziemlich helfen, weil ich jetzt einfach so viel Power wie möglich in mein Auto reinpappe. Ja. Und, da, und dadurch will ich meinen Balance nach vorne oder nach hinten packen, sodass ich nicht ein Wheelie mache, wenn ich starte. Weißt du, ich meine? Guck mal. <lacht> weil du hast auch einen Motor, 1x1 Block Motor, die habe ich auch eingebaut. Guck mal. Ich mache kein Wheelie. Ja. <lacht> Ja, als <lacht> deinen geht nur und Stein natürlich, das ist ein anderes so. Ja gut, die Mods sind natürlich mit drin, das ist klar, aber die sind ja da für jeden. Genau, das Problem ist nur Rückwärtsfahren ist ein bisschen schwer mit dem Ding, aber da stand ja nirgendwo drin, bis ist bisher zum Glück. Nö, es ist. wie gesagt, du darfst ja auch so viele Motoren verwenden, wie du willst. Genau, steht ich ja, mach so, dass so ja jedes, gut. Rad jedes Rad für Rätsel ein Motor gut ist. Und ja, ich baue gerade eine Tür hier ein. Lass mich in Frieden. Wo? Ach lol. Ah, cool. <lacht> Wenn man, wenn man schon mal dabei ist, ja, kann man eine Tür einbauen. Du, klein und kompakt, ja? Ja, wie gesagt, das ist ja jetzt die erste Runde, wir werden, jetzt drei, <lacht> wir, werden jetzt mal, wir werden jetzt mal gucken, wie die erste Runde so geht und dann können wir ja gucken, was wir das nächste Mal hinzunehmen, verbieten und so weiter. Das ist ja sozusagen ist jetzt die erste Testrunde. So. Aber das ist Leons Auto, er baut jetzt gerade den Überrollkäfig. Uh, ein Rollkäfig oben, viel mehr, Das trifft ja. Ja, ja, okay, oder so. Ein F-Überrollkäfig, vielmehr. Vielleicht mal als Programmierer. Ich bin zwar kein Programmierer, aber. Äh, ja, okay. Uh, so. I-Schubdüse, Mikroschubdüse, haben wir eins. Wie sehen die denn aus? <lacht> <Lol>. Klar. <lacht> okay, interessant. Wenn ich schon mal dabei bin, packe ich mir die da drin. So. Also vier <lacht> Stück dürfen wir, ja? Gut, ja, vier mal. Stück, ja, ja. Okay. Soll ich nur den Motor, damit ich in mein Fahrzeug reinkomme, weil langsam wird es eng. <lacht> vier. ach so, halt! Hehe, Moment, ich habe gesagt vier Reifen und vier Schubdüsen. Hm. Da habe ich eine andere Idee, warten wir eben. Dann haben wir keine Reifen, dann machen wir es anders. Lass mich in Frieden, ich habe eine Idee. Bei Berrys dürfen wir unendlich nutzen. Also von daher, guck mal, mache ich das so? Ich schreib's bloß nur mal kurz für Nico. Ja, ja. Guck mal. Siehst du, was ich vorhabe? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Es wird nicht rundlaufen, es <lacht> wird funktionieren, okay? It <lacht> ain't stupid if it works. Oppala. Ich versuche works. <lacht> So, fertig. scheiße. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ja und das ist auch nur für den Notfall, das funktioniert, okay? Ja, okay. Musst du vielleicht noch eine Einrichtung bauen, um dich automatisch mal nachher auf den Kopf zu stellen, ob du damit fahren kannst? <lacht> ich fahre einfach rückwärts und, so, und drehe mich sowieso um, aber ich will unten. <lacht> oh, schön. Das, das Auto ist 10,000 IQ gebaut, okay? Mhm. <lacht> Alles Tüftel bis ins Gegner. Ich, ich freue mich schon. Ich freue mich schon. Ja. Gut. Also ich gehe mal kurz rüber zu Nico, ob der das auch gemacht hat mit den vier Reifen. Ich fühle mich sehr beleidigt. Du bist mehr bei Nico als bei mir. Nein. Schade mir zumindest so. Also ja, vielleicht vielleicht liegt es auch daran, dass die Zeit im Flug vergeht. Das ist richtig. Du hast noch zehn Minuten. Ja. Ich war jetzt gerade... 10 Minuten bei dir, So lange war ich bei noch keinem. Du weißt, wann ich Halbzeit geschrieben habe? Vor 10 Minuten. <lacht> Vorgefühlt vielleicht zwei. Das weiß ich kann ich nicht riechen. Also 10 Minuten, besser gesagt 11 Minuten hast du noch. Wir warten jetzt. 11. Ab okay, jetzt. Gut. Also ich gehe kurz rüber zu Nico und dann komme ich noch mal kurz vor Ende zu dir. Ja, die Zeit vergeht wie im Fluge, man denkt es kaum. Auch selbst für mich jetzt hier als Moderator, mir kommt es nicht vor, als ob das jetzt schon 40 Minuten sind. Oder besser 30. So. Hello, Nico. Hello. Falls du dich wundersch, warum ich das in den Chat reingeschrieben habe. Leon hat verkackt. Ja, Leon hat acht Reifen gebaut gehabt. <lacht> <lacht> ja, gut. Und ja, gut, mir ist dann selber aber erstmal wieder eingefallen. Was, was, was. Was gibt das? <lacht> Einfach ein, nicht hinterfragen. Gibt es einen Clown? <lacht> <lacht> ja, genau, ich baue einen Clown. <lacht> da muss ich eigentlich gerade nochmal gucken. Okay, das passt. Hä? Passt das? Ja, der eine geht halt nur weiter wie der andere. <lacht> <lacht> ah! Der andere hat dann einen Block mehr. Äh... Da ist die... Okay. Da ist dieser... Dieser Block zu viel. Aha. Okay. <lacht> Interessant. Du stellst ja nachher vor, was das... was dein Auto darstellen soll. Denke ich mal, oder? Ja, I guess. Ja, ja. Weil, Wie viel Zeit ist noch? Ähm, das wäre jetzt so die äh, Fangfrage gerade. Neun grad. Minuten. Oh je. Ja. Okay. Also Leon war gerade auch etwas überrascht. Es waren doch gerade noch 20 Minuten, ey. Ich weiß, es sind ungelogen noch neun. Neun, acht äh. Minuten, fünfundfünfzig. Äh. Ja, verpiss dich. Du, du setzt mich nur unter Zeitdruck. <lacht> Auf jeden Fall, ich guck mal auch mal bei dir schnell. Oh, das ist ein bisschen komplizierter als bei Leon. Wie komplizierter ist? Da ist jetzt echt keine große Kunst drin. Nee, ich weiß, das ist keine große Kunst aber es ist etwas komplizierter bei Leon. Mehr sage ich nicht. Ah, es ist komplizierter bei Leon. Nein, es ich ist hätte... komplizierter als bei als Leon. Als bei Leon. Okay. okay. So, das fährt das aus. Ja gut, das mich ist nicht ja, alles klar. echt. Hat, hat der einfach einen fucking Minecraft-Block da gebaut und was? <lacht> das ist einfach nicht <lacht> Ich bin mal gespannt, was da kommt, ey. Ja. Gut. Ich hab... Bis was, gleich. Was, was wird das? Was ist nicht? Schnitt? Vor allem mit Moment der roten Moment Vor allem mit der roten Vielleicht, vielleicht, vielleicht, vielleicht, vielleicht, Moment, vielleicht man so uh, okay, es sieht echt sche ist scheiße aus. <lacht> das sollte eine Art Rakete werden, die in die Luft geht. Oh. Mit den Schubdrüsen. Oh. <lacht> Schubdrüsen. Ohne Drüsen. Also Schubdrüsen. Ja. Die guten alten Schubdrüsen. <lacht> wie gesagt, Deswegen so in weiß, weil ja. das so ein bisschen Rakete... Wie gesagt, nachher ja. nicht vergessen ja. zu speichern. Ey, ey. Aber es ist eindeutig in der, in der Begrenzung, also von dem her. Genau. Wie gesagt, aber nicht vergessen, <lacht> nicht vergessen zu speichern. Jo. Ja. Gut, dann lass ich dich mal nochmal kurz allein. <lacht> Juli, kannst du mich aufsammeln. Nee. Guck mal, wo ich bin. Was? Wie, wie, wie kommst du da hin? Bist, bist du mit deinem Fahrzeug dort? Oh. So. Servus! Hallo, Leon hat es so einen Abflug gemacht. So geil. Alles aus dem Inventar rauslegen, I guess. Einfach nur damit man. Ja, ich versuche, zu euch zu kommen. Damit man nicht aus Versehen. Oh Gott, da! Ich sehe deinen Namen nur rumfliegen. Kann ich den zu mir teleportieren? Nee, leider nicht. Ich muss mein Weg irgendwie zu dir kriegen. Ich, glaub, ich, baue Auto, ich baue mir ein Auto. Um so, zu dir ich bin zu da. Kommen. Alles gut. Ja. Was ja, du denn? Ja. Ich kann äh... hey, servus. So, also. Moin. Ich glaube... Okay. So. so also. und Hinter und vorne passt. Äh, ja, vor, vorne passt doch nicht. Ja, ja. Ah, ne, ne, ne, stimmt, Es steht, steht oh, ein Block kann? rein und hier steht ein Block raus, ja. äh, passt, passt, das passt. Da, so, du hast sogar ein, einen, Block Luft, äh, Spielraum. Und seitlich hat er eh viel hm. zu viel Luft. So, nehme ich dich mal wieder hier runter, so. Hi, und fahr wieder. Nico ein einmal. Stimmt, ich brauche ich, brauche, ich brauche erstmal eine Hebebühne. So, <lacht> äh. Ja. So. Jawohl. Zur Abmessung. Jawohl. Äh, ja. Jawohl. Dann noch. Ja, ja da Wind. ist eh Luft. Ne, alles gut. Passt, ja. auch, passt ja. auch easy hier drauf. Gut. Also Maßkontrolle bestanden. Das ist ja schon mal gut. Also das Fahrzeug vom äh. Gegner muss komplett über die hölzerne Umrandung hinaus sein und den Boden berühren. Ähm, in dem Fall ist es ja im Grunde egal, weil ihr könnt ja nicht fliegen. Äh, okay, ähm, ihr könnt halb fliegen. Ähm, Leider ja. Sobald ihr halt, sage ich jetzt mal, ähm, sobald es absehbar ist, dass ihr die Arena nicht mehr reicht, äh, ist sozusagen ein Leben äh, vorbei. Ihr habt beide drei Leben und äh, wer natürlich auf Null runter ist, hat... Verloren. Das heißt, im besten Fall sehen wir jetzt hier gleich fünf Matches Uff, und, schlimmsten, und schlimmsten im schlimmsten Fall sehen wir halt drei. Aber ja. ihr, habt, ihr habt alles verstanden. Ich habe übrigens noch gar nicht kontrolliert. Ich habe gar nicht kontrolliert. Du hast vier Reifen und zwei Motoren. Du hast vier Reifen und Acht Motoren. vier Motoren. Acht Motoren, aber vier Schubdüsen. Du hast nichts. Ach gesagt, ja, stimmt. Motoren. Ach ja, stimmt. Nico hat äh, zwei Schubdüsen. Ja, stimmt. Sorry, ich habe nichts mit Motoren. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ja, ja. Alles gut. Ich habe ja nur ähm, Räder und Schubdüsen begrenzt. Gut. Also, beide Parteien bereit? Leider ja. Ja. Gut. Dann 3, 2, 1 und los geht's. Oh, fuck. <lacht> oh, Hallo, <Gott>. wie geht's? <lacht> <Okay>. <lacht> Guten Tag. Oh, oh Gott. <lacht> <Das war's. lacht> Ja, komm, oh. ich bin drüber, als Okay, Leon ist, hey. Leon ist raus. Leon ist raus. Und ich krieg's hin, auf der Vorderen Spitze stehen zu bleiben, ist schon gut. Nico nee, hat einfach mal kurz die Rakete umgedreht. Ja. Ich finde es so. halt ein bisschen schwerer vorne als hinten. Oh was Gott. man nicht mal sieht, wenn ich versuche, rückwärts. Du weißt, dass man die Schubdüsen auch einstellt. Schubdüsen. Alter. Ich hab's heute mit den Schubdüsen. Dass man äh, die Schubdüsen äh, ja, Nico. Auch einstellen kann. Oder? Nico, da du ja, ja einen Senkrechtstart machst, musst du leider nochmal aussteigen und dein Fahrzeug. Ah, okay. Lol. <lacht> okay. Warum bist du so hart? Ich, ich, hast du so hoch ich schäb ab. <lacht> ich schäb ab. Ja, Leon. Joa, guck gleich ab. Ja, guck ich ja in die Richtung. Joa, ja, alles gut. Warum nicht? So, Leon ist... Im Fahrersitz und ist bereit? Nein, nicht Gas. Ich muss einfach etwas umdrehen. Hier wird aber das Fahrzeug nicht äh, grundlegend umgebaut. Nein, gar nicht. Ich sehe es ich von hier. Ich beobachte das. Ich ändere ah, gerade ja. den Gimmick. Ich lass mich in Frieden. Der ja, Gimmick sind auch in den 40 Minuten einberechnet. Aber er hat, ich nur, die Schub, er hat, nur, er hat nur die Schubdüsen geändert. So, ich bin wenn so ich es richtig, richtig gesehen habe. Ja, auch. Und ich hab geändert, dass meine Tür sich nicht öffnet, sobald ich Gas gebe. Ja, okay, das hat nichts damit zu tun. <lacht> der hat so eine Tür okay. eingebaut, die an dem, der an dem, Motor dranhängt, weißt du? Lol, warum? Ich weiß, ich weiß es nicht. Klar. Okay, okay. Ihr, seid beide, ihr seid beide bereit? Ja. Ich guck's, ja, ich gucke in der Richtung, aber. Leon? Ja, ja. ja. Okay, dann 3, 2, 1. Hallo Nico, wie gehst du stets? Ich bin drauf. Jo! <lacht> <Leo. lacht> <lacht> well! well. <lacht> Der hat einfach Angst vor meiner Rakete und geh schon frei mit dem Haus. Als machtlos wollte er nicht aufgehen. <lacht> Oder wie war das? Kampflos. Äh, kampflos, <lacht> sieht aber irgendwie so ein bisschen danach aus. <lacht> war, war nicht der Sinn, dass ich hier hinkomme? Wo habe ich jetzt gerade den Sinn genau andersrum gedreht? Nein, du sollst den anderen rausschieben. Sag das doch! <lacht> Ich schieb mich selber raus. <lacht> äh, Finde ich gut. Leon, bitte geh wieder in die andere Ecke. Oh, ja, Ich mir über. Aua. Oder geh irgendwo hin. <lacht> so. In die Schämige-Ecke. Ja. Ja. Gut, also aktuell. Bleib St stehen! Ja, ich versuch's. Nee, mein Fahrzeug. <lacht> so, also aktueller Stand. Leon hat noch ein Leben, ist also damit kurz vor dem aus. Nico hat noch alle drei. Komisch, <lacht> ich <Leon. lacht> <lacht> <lacht> Alter, Alter, Alter. nee, überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ich dachte, die sollen so schnell wie möglich ans andere Ende. Deswegen habe ich Motoren auf Vollgas gezogen. <lacht> Gut, Leon ist bereit. Jetzt ja. Gut, also Runde drei. Wie gesagt, Leon einleben, Nico. Drei. Ja, weil ich jetzt das Spiel verstanden habe. <lacht> Also, du musst Nico rausschieben. Ja, ich hab's kapiert. Gut, also, 3, 2, 1, los geht's. Hallo, Nico, wie gehst du jetzt? Hi. Boah. Ui! Ui, jung, föttert für einen Griff. Oh, au, ja, fuck. Ja. Ja, Rausgekickt. Ich weiß gar nicht, was du hast. <lacht> Tschüss, Leon. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> Gut, damit gewinnt Nico oh. die erste Runde von den Scrap äh, Battles. Irgendwie so, ja. Äh, ja, genau. Ja, Scrap Challenges, ich. genau. Warum bist du zu weit unten? Ist dann Low. Halt. Ja. Oh, ein okay. Also, bin erste in Runde in von Richtung. den äh, Scrap Challenges geht an Nico. Herzlichen Glückwunsch. Äh, hey. herzlich ja, Leon hat einfach nur Scheiße gebaut. Ey, ich habe <lacht> acht Räder, okay? <lacht> Ja, <lacht> und warum eigentlich? <lacht> ja, Über Überrollkäfig, weil er hat am Anfang ähm, oben auch Räder gebaut gehabt, aber wie gesagt, er Leon vier, ah. vier Räder. Ah, sehr ja, gut. Aber Reifen-ähnliche Sachen sind halt nicht verboten. <lacht> <lacht> ja, cool. okay, merke ich mir. <lacht> also, das war die erste Folge Schau, von den Die Rakete kommt immer aus dem Loch raus. Ne? <lacht> Das war die erste Folge von den Scrap-Challenges, wenn, wenn das euch gefallen hat, lasst doch uns das gerne wissen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, bis dahin, macht's gut, ciao, ciao. Ciao. ciao.